Hallo zusammen. Das ist Liana, ich bin Noemi und wir zeigen dir jetzt eine KV-Ausbildung mit Perspektiven bei der Pfiffner Messanlage. Komm doch mit! Wir sollten zu PfIFN kommen, weil Berufsbildner setzt sich mega für uns ein und wir bekommen mega viele Möglichkeiten, die wir sich auch weiterentwickeln. In diesen drei Jahren bekommt man einen Einblick in sechs verschiedene Abteilungen. Und zwar Buchhaltung, Export, Einkauf, Sekretariat, Geschäftsleitung, Marketing und Verkauf. Durch die verschiedenen Eindrücke merkt man, was einem denn am besten zusagt. Schon am ersten Tag, wo wir hier und wird man mit offenen Armen empfangen. Das Team nimmt einen super auf und jeder unterstützt einen bei allem, was er macht. Wir haben mega coole Mitarbeitende und das Team ist auch einfach großartig. Pfiffner ist eine internationale Firma, darum sind Fremdsprachenkenntnisse sehr von Vorteil. Mitarbeiter sind sehr vor allem und der freundschaftliche Umgang im Team merkt man sehr. Wenn du bei uns die Lehre machen wolltest, wäre es cool, wenn du ehrgeizig wärst und offen und kontaktfreudig und wenn du Humor mitbringen So, wir haben dir jetzt einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag gegeben. Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich jetzt bei uns. Endlich haben wir es geschafft. Endlich. Kaffee. Kaffee.